Hey hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich sehr, dass du äh, eingeschaltet hast. Und heute möchte ich in diesem Video ja eine, ja nicht die größte Lektion, die ich im Verkauf gelernt habe mit detail aber schon eine ziemlich große. Ähm, und zwar sind es die fünf Hindernisse im Verkauf. Ja, Und wenn du mal so eine Phase hattest, wo du nicht so viel verkauft hast, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du diese fünf Hindernisse im Verkauf einfach nicht berücksichtigst. Und das ist ähm, ja, und das ging mir nämlich auch so. Und deswegen ähm, dachte ich, es könnte vielleicht eine gute Idee sein, das einfach mal hier in einem Video ähm, zu, zu zeigen bzw. zu teilen. Ähm, Zick Zickler ist ja seines Zeichens ja, Star-Verkäufer, eine, ja, eine Verkäuferlegende, wenn man so will. Und er hat mal gesagt, jeder Verkauf hat fünf grundlegende Hindernisse, die man überwinden muss. Ne? so Und ähm, ich habe so für mich festgestellt, ähm, gerade in den Phasen, wenn es mal nicht so lief, dass es tatsächlich wahr ist, ja, dass du immer entweder auf mindestens einen dieser Punkte triffst, manchmal sogar auf alle fünf. So, und wenn du diesen natürlich ignorierst, dann wird es einfach schwer. Ja? Wenn du aber diese fünf Punkte kennst und dir zu Beginn mal Gedanken darüber machst, wie du reagierst, wenn du spürst, oh ja, das könnte einer dieser Punkte bei deinem Gegenüber sein, dann, hast, dann ist das schon mal die halbe Miete. Weil dann kannst du dein Verkaufsgespräch immer, ähm, ja, ich sag mal, in die richtige Richtung quasi auch steuern und lenken. Und diese fünf äh, Punkte sind ähm, zum einen äh, keine Notwendigkeit, kein Geld, keine Eile kein Verlangen, kein Vertrauen. Und wenn du mal deine Gespräche zur so Review passieren lässt, dann wirst du feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass einer dieser fünf Punkte immer vorkommt, ja, manchmal sogar alle fünf, ja. So und diese muss man dementsprechend über, äh, überwinden und dann hast du ähm, ja die Möglichkeit zu verkaufen. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ja, ob du jetzt ein klassisches Verkaufsgespräch führst oder ob du, ähm, ich sage mal, ein Rekrutierungsgespräch führst ähm, oder ob du ja jetzt vielleicht mit den Kindern irgendwas verhandelst aufräumen, etc. Es sind, wir verkaufen ja ständig. Ja? So, und ähm, diese fünf ähm, Hindernisse, die gilt es zu überwinden. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie, äh, wie macht man das? Ja? Also ähm, zum einen empfehle ich dir, dass du dir diese fünf einfach mal notierst. Und dann mal überlegst, wie willst du darauf reagieren, wenn das in deinem Verkaufsgespräch ähm, oder in deinen Gesprächen eben auftaucht. Ja? So, und ähm, jetzt möchte ich dir mal kurz ein paar Ideen geben, ja, ähm, wie du bzw. Wie, wie ich versuche bzw. wie ich diese ähm, ja, Hindernisse ja, aus dem Weg räume. Ja? Also keine Notwendigkeit ist ja immer, ähm, ich kann noch nicht... Also der Hintergrund ist ja da, ich kann noch nicht erkennen, warum ich das tun sollte. Ja? so Und hier kannst du ganz einfach helfen, indem du den Menschen skizzierst, was ihnen entgeht, wenn sie jetzt heute nicht handeln. Ja? Also wenn, jetzt, wenn du in einem Rekrutierungsgespräch sitzt und du stellst fest, naja, die Person ist nicht wirklich so glücklich mit ihrem Job. Ja? Vielleicht hat sie das noch gar nicht so deutlich ausgesprochen, aber du, du merkst es ja anhand ihrer Aussagen und so weiter. Und sie ähm, ja, sieht aber jetzt noch nicht die Notwendigkeit oder traut sich vielleicht auch dein, ähm, dein Business noch nicht zu. Dann ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du den Menschen skizzierst, was passiert, wenn sie heute einsteigen. Ja? und äh, sich auf den Weg machen, wo sie dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren stehen. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch skizzieren, was passiert, wenn sie heute nicht einsteigen, was ihnen dann alles entgeht. Also wir, ähm, wir Menschen, wir sind ja immer ähm, auf der Suche, wir dann nach Schmerz vermeiden oder Freude gewinnen. Und diese zwei äh, Wege, die stehen dir da natürlich immer offen. Also skizziere einfach oder zeig auf, was entgeht der Person, wenn sie heute nicht handelt. Dann haben wir das Thema kein Geld. Das ist natürlich... Äh, es ist natürlich immer, ein, es gibt natürlich Situationen, da haben die Leute wirklich kein Geld, aber in den allermeisten Fällen ist, ähm, ja, ist es eigentlich äh, ja, nur so ein vorgeschobener Grund, weil wenn ich dir heute schriftlich garantieren könnte, dass wenn du 8000 Euro bei mir investierst, du nächstes Jahr 100.000 Euro äh, aus diesen 8000 gemacht hast, ja, also mal angenommen, ich könnte, also ich garantiere hier nichts, aber mal angenommen, ich könnte das schriftlich garantieren, ja, dann wäre es doch, dann würde doch jeder versuchen, diese 8000 Euro aufzutreiben, egal woher. Ja? So, also heißt doch, wenn jemand sagt, kein Geld, ich habe noch nicht für mich die Sicherheit und das Vertrauen, dir mein Geld anzuvertrauen. Ja, egal in welcher Form auch immer. So, und ähm, dieses Vertrauen und diese Sicherheit, die musst du im Prinzip ähm, herstellen, ja, indem du vielleicht, äh, zum Beispiel, wenn, wenn das dein Produkt oder dein Business zulässt, vielleicht eine äh, Testmöglichkeit deines Produkts ähm, hergibt oder äh, ein Testprodukt, ja, ähm, oder dass du vielleicht eine kostenlose Erstberatung anbietest. So etwas in der Art, dass die Menschen sich einen Eindruck von dir, deiner Dienstleistung, deinem Produkt machen können. Damit sie aus einem guten Gefühl heraus sagen können, ja, das möchte ich haben. Ja? Dann Schritt 3, keine Eile. Keine Eile ist ja immer so, ähm, ja, ein, ein Thema, ach, das brauche ich jetzt heute noch nicht. Und es gibt immer, ich sage immer so zwei Arten von, äh, ja, von, äh, von, von, von Märkten, wenn du so willst. Ähm, ja, mir fällt da jetzt kein anderes Wort ein. Zum einen, mal angenommen, du hast heute eine, eine, eine, einen Crash auf deinem PC. Morgen hast du die wichtigste Präsentation deines Lebens und du musst jetzt diese Daten retten, die da drauf sind. Ja, dann, wenn du jetzt im Internet eine Seite aufrufst, Datenrettung Festplatte, dann, ja, dann wirst du da nicht groß überlegen, sondern du wirst das Angebot annehmen, ja, weil du brauchst ja diese Daten, das heißt hier ist absolute Eile geboten, da stellt sich diese Frage gar nicht. Dann gibt es aber ja natürlich noch so, so, so Märkte, wo man sagt, ja, eigentlich sollte ich schon mir einen Plan B aufbauen. Ja, Corona-Krise hat mich jetzt gebeutelt, aber es ist jetzt noch nicht so stark, dass... Äh, ja, dass ich jetzt unbedingt reagieren muss, ich, ich warte erstmal noch ein bisschen ab zum Beispiel, ja, also einfach jetzt mal so eine Situation gestaltet. Ähm, hier kannst du im Prinzip nur ähm, vorbeugen, wenn du Verknappung mit reinbringst, wenn du eine gewisse, äh, wenn du ge eine gewisse Begrenzung in deinem Angebot reinbringst, ja, dass du vielleicht sagst, okay, für alle die, die jetzt innerhalb der nächsten Stunde starten, gibt es noch was on top und es gilt aber auch nur für die Personen, ja, oder dass du einfach nur eine gewisse Stückzahl anbietest, also du musstest dann halt irgendwie schaffen, dass du, äh, dass es doch eilig wird. Ja? Ähm, deswegen sage ich, du musst dir da im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen, weil dann, dann natürlich jedes Business da auch ein kleines bisschen anders ist. Also was sind die Punkte, wo du Verknappung dann dementsprechend erzeugen kannst? Ähm, vierter Punkt, kein Verlangen. Kein Verlangen ist ja immer, dass, äh, ja, dass man einfach noch nicht, ja, so richtig weiß, äh, ja, warum man das eigentlich äh, machen sollte. Ne? Und hier kannst du im Prinzip einfach reagieren, indem du ja, die Wünsche und Träume der Person rausfindest im Vorfeld ja, äh, oder im Gespräch und dann ähm, ja, in deine Präsentation mit einbaust und immer wieder ansprichst, wie, ähm, ja, wie die Träume verwirklicht werden können. Ja, so, und dadurch musst du, kannst du den Leuten ein Bild geben, ähm, ja, dass sie damit ihre Ziele erreichen können. Und dann entsteht natürlich auch Verlangen. Und kein Vertrauen ist dann, ähm, ja, last but not least, ähm, wie kann man Vertrauen aufbauen? Ähm, nehmen wir mal die Situation, du hast eine Geschäftspräsentation und äh, die Person ist jetzt äh, Krankenschwester. Dann wird eine Krankenschwester, und mal angenommen, du bist Ingenieur, ja, dann wird die Krankenschwester, egal was du der Person jetzt sagst, äh, unter Umständen noch so ein paar Restzweifel haben. Ja, wenn die die gleiche Geschichte aber von einer Krankenschwester hört, ja, dann sind die ja irgendwo auf einer gleichen Ebene. So, und dann weiß die Person, ah, die war Krankenschwester, die hat also das gleich, den gleichen Background wie ich. Ja? Und dann ist natürlich das, was dann gesagt wird, natürlich hat eine ganz andere ähm, ja, Wertigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber es bildet natürlich viel, viel mehr Vertrauen, ja. So, und ähm, dementsprechend kannst du das einfach ähm, aufbauen, indem du in deine Präsentation zum Beispiel Geschichten von ähm, Teampartnern ähm, einbindest, ähm, dass du äh, Testimonials von äh, zufriedenen Kunden einbindest aus verschiedensten Branchen. Und dann kannst du natürlich über Testimonials dann äh, durchaus äh, Vertrauen aufbauen oder über Bewertungen zum Beispiel. Das ist ja so ein Punkt wenn du heute bei Amazon äh, ja, dir die Produktbewertungen anliest, die haben ja schon mittlerweile einen großen Stellenwert, auch wenn du äh, bei vielen weißt, naja, ähm, ja, so viel Aussagekraft haben die eigentlich nicht mehr, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, aber dennoch legen wir Menschen da Wert drauf, was haben andere ja äh, für Erfahrungen damit gemacht und so kannst du dann dementsprechend Vertrauen aufbauen. So, jetzt möchte ich das Video an dieser Stelle auch nicht zu lange machen, ich möchte noch kurz zeigen, wo du... Ähm, ja, dann noch weitere Tipps findest. Ich werde den Link zu dieser Seite hier ähm, ja, unterhalb des Videos für dich bereitstellen. Und ähm, wenn du dann hier nach unten scrollst, dann machen wir hier die Zeichnung weg. Dann ähm, siehst du, habe ich dir hier 30 plus zwei weitere äh, Tipps ja, für jetzt hier für Online-Verkauf ähm, ja, bereitgestellt. Aber die, die Tipps sind im Prinzip universell, sodass du die nahezu in jedem, in jedem Verkaufsgespräch äh, einsetzen kannst. Wie gesagt, ich verlinke dir das Ganze hier unterhalb des Videos. Wenn du äh, möchtest, ja, dass. Ähm, das äh, noch mehr von diesem Video erfahren, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du Sachen Daumen hoch gibst, wenn du das Ganze mit einem Netzwerk teilst und wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.